Den Frauenlauf gibt es seit 2010, inzwischen findet er alle zwei Jahre statt und in diesem Jahr das fünfte Mal. Der Frauenlauf wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Nordfriesland, also von mir, veranstaltet, gemeinsam mit der LAV Husum. Läufst du eigentlich jedes Jahr mit? Ja klar, also wenn es irgendwie möglich ist, gerne, weil ich auch selber aktive Läuferin bin und da kann ich mich schwer zurückhalten. Beim ersten Mal waren 100 Teilnehmerinnen dabei, jetzt in diesem Jahr 170 Teilnehmerinnen. Welche Strecke wird es heute sein? Ich werde die 5 Kilometer laufen. Und welchen Platz strebst du an? Überhaupt gar kein Zieleinlauf, das ist die Devise. Warum machen Sie hier heute mit? Ich mache hier heute mit, weil ich vor gut sechs Jahren selbst Brustkrebspatientin war, hier in Husum. Ich bin einfach nur froh darüber, dass ich hier teilnehmen darf, dass die Kräfte da sind und möchte einfach den Frauen Mut machen, sich zu zeigen, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, sich nicht verstecken in die Bewegung gehen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle äh, Motivation. Die Frauen haben in den letzten Jahren ca. 5000 Euro erlaufen an Spendengeldern. Diese Summen gingen immer ans Klinikum Nordfriesland. Wir bieten bei dieser Veranstaltung für die Frauen vier verschiedene Strecken an. Beginnt mit den 1,5 Kilometern Bambinerlauf für die ganz kleinen Mädchen. Dann haben wir einen 5 Kilometer Lauf eine 5 Kilometer strecke für Walkerinnen und die Hauptstrecke, den 10 Das ist mein erster Frauenlauf. Ich habe das noch nie gemacht, überhaupt noch nie einen Lauf, auch kein Frauenlauf. Ich wollte eigentlich beim Lauf zwischen den Nähern mitmachen mit der Mannschaft von der Stadt Husum, aber da bin ich dann krank geworden, konnte nicht mitmachen. Ich habe gedacht, das nächste Mal mache ich mit. Und diesmal sind es ja auch nur 5 Kilometer, das traue ich mir zu lauf hat auch ein wenig Spaß. Auf die Pferde. Wenn man mich nach meinem schönsten Erlebnis bei diesen Veranstaltungen fragt, ist es immer wieder, wenn man sieht, dass alle Teilnehmerinnen gesund ins Ziel kommen. Es war eine gute Stimmung, alles wunderbar. Wir hatten viel Spaß und ja, wir sind alle im Ziel angekommen, von daher, das passt schon. Wir führen am Ende der Veranstaltung immer eine Siegerehrung durch. So werden alle drei ersten Teilnehmerinnen jedes Laufes geehrt und bekommen ein Präsent. Und alle Teilnehmerinnen bekommen eine Urkunde.